Verwandte Schutzrechte, Leistungsschutzrechte Der vollständige Titel des Urheberrechtsgesetzes lautet Gesetz über Urheberrecht und Verwandte Schutzrechte. Wir wollen uns also jetzt noch kurz mit den sogenannten Verwandten -Schutzrechten beschäftigen. Diese werden übrigens auch Leistungsschutzrechte genannt. Die Verwandten Schutzrechte sind eine Sammlung von einzelnen Rechten, die anders als das Urheberrecht selbst, nicht an die Erfüllung der besagten geistigen Schöpfungs- bzw. Gestaltungshöhe geknüpft sind. Sie sind den Leistungen der Urheber im besten Fall ähnlich oder stehen im Zusammenhang mit urheberrechtlich geschützten Werken. Inhaber solcher Schutzrechte können zum Beispiel sein Orchestermusiker, Schauspieler, ein Radiosender, ein Verleger und so weiter. Ein Beispiel. Als klassischer Urheber im Film kommt vor allem der Regisseur, aber auch der Kameramann, der Tonmeister oder der Schnittmeister in Frage. Ob diese jeweils Urheber sind, ist aber wiederum davon abhängig, wer welchen Beitrag geleistet hat und ob dieser einen entscheidenden Anteil am kreativen Gesamtumfang des Werks hat. So etwas wie Musiknoten, eine Romanvorlage, ein Drehbuch oder Kostüme zählen gemeinhin zu sogenannten vorbestehenden Werken. Die Rechte für ihre Verwendung müssen also bereits im Vorhinein eingeholt werden. Bei komplexeren Werken kann es also vorbestehende Werke geben, das Werk selbst und Personen und Institutionen, die unabhängig vom Urheber ebenfalls noch Rechte am Werk haben. Ob man Miturheber ist oder nicht, hat beispielsweise Bedeutung für die Chance auf Vergütung durch Vermarktung des Werkes. Ein Fallbeispiel ist die richterliche Entscheidung, bei der ein Kameramann noch Jahre nach der Veröffentlichung des Werkes darauf geklagt hat, Miturheber am Werk zu sein, wonach es ihm zugestanden hätte, auf andere Weise an Erlösen des Werkes beteiligt zu werden. Der Klage wurde stattgegeben, weil deutlich geworden ist, dass die Kamera so originell und einzigartig geführt wurde, dass die Miturheberschaft gerechtfertigt war. Bei umfangreichen Medienprojekten mit vielen Urheberinnen und an der Veröffentlichung beteiligten Personen und Organisationen ist es durchaus sinnvoll, sich über die Verwandten-Schutzrechte zu informieren. Bei der Erstellung eigener Lehrmaterialien mit offenen Lizenzen stößt man jedoch eher selten auf derart komplexe Situation. Es gibt aber mindestens eine ganz wichtige Einzelnorm innerhalb der Verwandten-Schutzrechte, die wir auch in der täglichen Arbeit unbedingt beachten müssen. Und das ist der Lichtbildschutz. Ein Lichtbild ist faktisch jedes menschengemachte Foto, egal wie ästhetisch oder aufwendig der Herstellungsprozess ist. Der Person, welche auf den Auslöser gedrückt hat, steht das Recht zu, über die Verwertung und Bereitstellung des Fotos zu bestimmen, ähnlich wie ein Urheber. Unterschieden wird jedoch zwischen einem Lichtbild und einem Lichtbildwerk. Letzteres ist aufgrund seines Werkcharakters durch das Urheberrecht geschützt. Ersteres hat nur den Lichtbildschutz inne, weil es die Anforderungen für ein schutzfähiges Werk nicht erreicht. Dennoch bedeutet auch der Lichtbildschutz, dass ich die Person, die das Foto gemacht hat, fragen muss, ob ich es verwenden darf. Für die allgemeine Arbeitspraxis ändern die unterschiedlichen Schutzarten dabei zunächst nichts. Es muss bei jeglichem Lichtbild, egal ob Werk oder nicht, das Recht zur Verwendung eingeholt werden. Der entscheidende Unterschied ist, dass der Lichtbildschutz eine kürzere Schutzdauer hat als der Urheberrechtsschutz, nämlich 50 Jahre ab Erscheinen des Bildes anstelle von 70 Jahren nach Tod des Urhebers. Der Werkscharakter kann sich aber auch auswirken auf den Umfang der Vergütung, den der Urheber für die Verwendung seines Werks verlangt oder bei Missachtung auch einklagt. Weitere Beispiele für Leistungsschutzrechte neben dem Schutz der Lichtbilder sind zum Beispiel der Schutz wissenschaftlicher Ausgaben, der Schutz des ausübenden Künstlers, dieser betrifft zum Beispiel das Leistungsschutzrecht von Schauspielenden und gilt mindestens 50 Jahre nach der Aufführung, Schutz des Herstellers von Tonträgern, Schutz des Sendeunternehmens, Schutz des Datenbankherstellers und einige mehr. Zusammenfassung für den Arbeitsalltag ist es wichtig Folgendes im Hinterkopf zu behalten. Neben dem urheberrechtlichen Schutz, der konkret im Fall von Werken zugestanden wird, gibt es zusätzliche Schutzrechte, die den Schutzumfang von Werken als auch von anderen Leistungen gegebenenfalls erweitern. Dadurch kann es sein, dass neben dem Urheber weitere Personen oder Organisationen über Rechte am Werk verfügen. Spätestens jetzt ist der Urheber nicht mehr alleiniger Ansprechpartner für die rechte Vergabe am Werk.